Könnt ihr euch noch in Blizzard an diesen Tempel hier erinnern? Hier ganz oben bei Blizzard gibt es hier oben einen Tempel, weil sehe ich noch nie war. Und das liegt einfach daran, dass wir da noch nie hin konnten. Aber jetzt können wir da hin. Nur außerwählte dürfen den Tempel von Blizzard betreten. Ist tut mir leid, aber du musst wieder gehen. Doch wenn man Champ ist und oder die Regis gefangen hat, passiert das hier. Das ist in Ordnung. Diese Person darf hinein. Sind hat mir erzählt, dass du fleißig in deinem projekt arbeitest. Im Tempel wirst du bestimmt auch viele seltene Pokémon stoßen. Viel Spaß beim Erforschen. Dankeschön. So, und hier sind wir im Blizzard-Tempel. Und ihr seht schon, hier sind überall so komische Statuen. Hier kommen auch wilde Pokémon. Da setzen wir am besten direkt mal einen Top-Schutz ein. So. Ja, hier sind überall Eisblöcke. Ist alles eingefroren. Ich meine, ist ja auch klar, ne? Die Arena ist auch hier ziemlich eingefroren. Das wirkt zwar vielleicht sowieso richtig krasse, komplexe Rätsel, aber es ist einfach alles zusammengeschmissen und macht aber keinen Sinn. Ja. Ich meine, sagt mir mal alle, wie komme ich da jetzt rüber? Hm. Schwierig, oder? So. Wir dringen immer tiefer hinein. Machen uns nur eine kleine Abkürzung hier, auch wenn sie sich nicht lohnt. Machen wir sie trotzdem. So. Und von hier aus. Immer weiter nach unten. Immer tiefer in den Keller. Dieses Dieses Eistempels. Ja, ihr seht schon, die Rätsel sind überhaupt nicht schwer. So. Äh, Ich muss überlegen, ich glaube so. Ah, nee so oder ja so okay so noch tiefer und oh, das ist noch ein Item. nehmen wir das mal ganz schnell mit können wir es mal mitnehmen ah ich sehe das Problem wie können wir das regeln wir haben hier einen Stein den können wir bestimmt bewegen damit uns hilft ja ja können wir auch und zwar damit wir nicht auf die andere Seite sliden. Können wir diesen Felsen nach ganz rechts packen. So, und dann sliden wir nicht mehr hin und her. Ein Stück ewiges Eis. Ich glaube, dieses ewige Eis verstärkt Eisattacken. Bin mir mal gar nicht sicher. Und ich meine, man kann ja auch schon hin, nachdem man den Champ besiegt hat. Aber, das ist wirklich was bringt, tut es nicht, außer dieses Item zu bekommen. Denn man will hier eigentlich für. Regigigas hin, was ihr gerade schön in der Kamera gesehen habt. So. Regigas könnt ihr übrigens nur aufwecken, wenn ihr alle drei Regis habt im, im, im Team. Ihr müsst die alle mitnehmen. Sprich Registeel, Regie Ice und Regirock. Ihr braucht alle drei im Team. Erst dann funktioniert's. So, ich versuche es gerade für Trial zu schaffen. Äh, leider nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Hier. Okay, von vorne. Zack, zack, zack, zack. Maybe. Dann nach hinten bestimmt. Nee. Okay, das muss ich ganz aber selber ein bisschen herausfinden. Vielleicht von. Oh. Vielleicht von hier einfach runter? Das könnte funktionieren. Nach da. Nee. So, ja, so und so. Jetzt wie viel hier? Moment, Moment. Ja, ja yeah. und da haben wir es und jetzt können wir gegen Reggie Gigas kämpfen. Da speichere ich natürlich erstmal kurz ab. Diese Pokémon-Statue scheint eine seltsame Energie auszustrahlen. Du liest die Inschrift: Ein Körper aus Gestein, ein Körper aus Eis, ein Körper aus Stahl. Das sind die drei Pokémon vereint, der König so dann erscheint. Und da wir alle drei ein Team haben: G Gigas! Können wir gegen Reggie Gigas ankämpfen? Und vielleicht auch die Mal gucken wie ich Bock hab. Da war ich also nun dran, dieses Regegas zu shiny Handen. Leider wusste ich damals nicht, wie lange diese Hand gehen würde. Zwischendurch ist mir auch einmal mein Safe fast weggegangen. Am Anfang habe ich diesen shiny Hand fast daily auf Twitch gestreamt, aber irgendwann wurde mir das einfach zu blöd und ich habe es dann einfach in meiner Freizeit weitergemacht. Das bedeutete wiederum, dass ich mich nur aufs shiny Handen konzentrierte, statt Videos aufzunehmen oder zu schneiden oder zu streamen. Zocken war auch schwer, weil ich ja aktiv immer noch handen wollte und ich somit oftmals einhändig spielte. Ihr denkt das sicherlich gerade. <lacht> Aber es hat wirklich ungefähr einen ganzen Monat gedauert, von morgens bis abends zu handen. Ganze Wochenenden gingen dabei drauf. Ich hatte wirklich nichts anderes mehr im Leben, als diesen Riesen beim Farbwechsel zuzuschauen. Aber an einem Abend um 23 Uhr, als ich mittendrin war in Minecraft mit einem Kumpel über eine XP-Farm zu reden, passierte etwas. Ah ja, und nicht wundern, ich lag gefühlt einfach auf meinem Stuhl, weil ich schon richtig müde war und es schon spät war. Ist da jetzt XP drin? Da war gar nichts drin. Ja, da war aber fast gar nichts drin. SHINY, SHINY, oh mein Gott, oh mein Gott, SHINY 8000, 800, ich hab das SHINY Ich hab das SHINY Ey, ich liebe mal kurz aus Minecraft raus Ey, ey, ohne witz ich mach mal kurz übertragen für dich es ist 23, Uhr. ich hab das Shiny. Guck das an! Warte! Das Shiny der Gigas. Ja, die Kamera wird sich zeigen! Da, siehst du'! Nice! Ey! das. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Ist auf. Ja, Oh nein, ich hab schon ich hab dich gerade gerade gerade Ich, ja, ich gerade ne? gerade Das ist, das ist Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Direkt einmal gewackelt. Okay, zweimal. Zweimal. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Die oh bin vorbei. Gott. Oh mein Gott. So, und jetzt schmiert ihr das Das ist der längste Schein in meinem Leben. So, und jetzt schmied die das Spiel ab und... Alter, dann verkaufe ich geworden. es aber, ohne Witz. Kolossus. Das ist ein richtig cooler Name, wie ich finde. Wie es da steht. In mein Team. Natürlich in mein Team. Aufspeichern! Zehn speichern! Zehn speichern! Speichern, speichern, speichern! Oh mein Gott, Leute! Oh shit! Ich hab es! Ich hab es! Ja! Ja. Nee. Ja. Jo! Warum ist das so Aber klein? Es ist ein Riese! Es ist literally ein... Kolossus! Und außerdem, warum hat er so eine komische Pose? So, so ein halber A-Pose, so ein krampfhafter A-Pose. sieht komisch aus. Und er ist mega lahm. Okay. Äh, immer sieht das Shiny cool aus. Immer wahrscheinlich zu missfallen. Ja, ich hab ihn geweckt. <lacht> uh, ich hab ihn. So, sobald man Pokémon Legends durchgespielt hat und man hier in BDSP wieder in seinem Zimmer ist, kann man diesen Pokéball finden. Und hier findet man eine Azurflöte. Das ist theoretisch auch ein Event, aber dieses Event wird niemals weggehen. Also, solange ihr beide Spiele habt und beide durchgespielt habt, werdet ihr hier in BDSP immer diese Azurflöte bekommen. Anders als bei Shaman und Darkrai. Die sind für immer weg. Genau. Die Azurflöte. Sieht krass aus, finde ich. Eine Flöte, deren Töne nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Ihr Schaffer ist nicht bekannt. Hm. Seltsam, oder? Sobald man dann beim Kraterberg ganz oben angekommen ist und man die Azurflöte im Besitz hat, kann man hier diese einsetzen. Die Töne der Azuflöte verhallen, ohne dass etwas geschieht. Oh. Ah, ich muss ein... Okay. Deine Azurflöte macht ein Geräusch. Möchtest du darauf spielen? Ja. Du spielst auf der Azurflöte. Da erscheint auf einmal eine durchsichtbare Treppe, die scheinbar in den Himmel führt. Wow, eine Treppe aus Licht erscheint. Ich habe Angst. Und jetzt? Okay, muss man es nochmal spielen. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir die Treppe hinauf. Dieser epischen Kamerafahrt. Was wird uns dort oben nur erwarten? Ich kann sie jetzt schon sehen. Es ist niemand geringeres als... Ach Zeus. Dich kenne ich schon, mein Freund. Aus Legends. Und nun... Treffen wir uns erneut. Ah, Zeus, oder Arceus. Das Theme ist richtig cool. Und dich haben wir bereits in Legends. Deshalb versuchen wir dich mal mit diesem epischen Theme zu shiny handen. Als ob Regie nicht schon Qual genug wäre, ich will noch mehr Qual. Und falls ihr schon dachtet, Regigigas hat lange gedauert. <lacht> Nein. By the way, hier ist was Interessantes, was über beim Shiny-Hunten passiert ist. Das ist die Pose dann von... Joseph. LOL! <lacht> Max? Hä? Was äh, Ich glaube, meine Switch ist überhitzt. Moment. Die Switch war, by the way, nicht überhitzt, sondern es lag daran, dass ich im Hintergrund auf der Switch Vorgelds gedownloadet habe. Aus Joke, by the way. Leider wurde ich zwischendrin krank und war ständig mega schlapp, aber konnte zumindest die Zeit, die ich zu Hause blieb, nutzen, um viel zu shiny handen. Trotz dessen hat dieser Hand ungefähr ähnlich eh lange gedauert wie Rigas. So ca. 90 bis 100 Stunden. Irgendwann war ich am FNF spielen, habe richtig mitgeboppt und die Musik gefühlt und dann...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 ich nehme seit vier, eineinhalb Stunden auf. Okay, ja, da du... ja, ich ich hab's so Ja, <through> <IS grandson> Ich bin nicht mal da. Oh, ich bin nicht mal nein. Das ist. nicht ähm. mal da. Ja. Ja. Ja. Ich bin ja. ja. nicht da. Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich ich hätte mehr als nur ich den Ich habe bei Giratina schon verwendet. Leider zu früh, ich hätte Giratina auch erstmal versuchen können normal zu fangen. Das war yeah. mein Fehler damals. Warte, also nee, erstmal fangen hast du gesagt. Uh, ja, sicher, weil... Hm. Oh! zwei. Oh! mein Gott. Oh! mein Gott. Oh! mein ah, Gott. Max, ich hab's. Ich hab's. Oh! Oh! Oh! Ich mit meinem zweiten Ball, ey. ey, wofür braucht man Latias? Ey, ohne Witz, mehr. wer braucht so sowas? <lacht> Für die, die verwirrt über Latias sind, ich hatte Latias im Team, da es Heilvogel lernen kann. Eine Attacke, welches den Gegner heilt. Denn ihr müsst wissen, Arzt hat halt nur so ungefähr 30 AP, beziehungsweise 30 Runden und dann struggelt, also schlägt sich dann selber zu Tode. Damit der Plan auch funktioniert, habe ich Items dabei gehabt, die meine AP erhöhen. Ich dachte, der Plan wäre richtig gut, aber mir ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, mir neue Heil-Items zu kaufen und der Plan somit nicht wirklich geklappt hätte. Guck es dir an. Äh, Mythen da besagen, dass dieses Pokémon bereits vor der, der Existenz des Universums geboren wurde. Oh yeah. 9288, ja. Garantie, da möchte seine Zahl zurück. So, und wie nennen wir es, Max? The World. Full caps natürlich. So, warte mal, was sich sieht. Hier. The World! Ja, immer Team natürlich! Du raus, braucht das denn? Ich bin so stolz auf mein Scorpion, ne? Speichern, speichern, speichern, speichern, Bevor ich speichere, erstmal die Stats. Erstmal Stats. Look no at it. Guck es euch an. Ja, ich sehe, ich sehe okay aus. Um, warte, warte, warte, warte, scheiße scheiße warte, warte, warte. Warte, okay, okay warte, dann speichere ich kurz ab, während du nachschaust halt dir das an. Genesung hatte 10 HP, Max. Ja, habe ich hab doch gesagt. Habe ich hab hab nicht gecheckt. Oh, guck mal, es macht süßes Essen. Ey, süß ey, ich das so, süß? glaube, dass nur 35 HP hat. Aber, warte, warte, warte. Kann ich es nicht direkt hier rausholen? Nee, das geht hier nicht. Oh mein Gott, Leute. Schutz wirkt nicht ich mehr. PC oh nein. Mein ich hab schon dreimal gespeichert, weil du geredet hast. <Jumping out> Egal, e e e e ich hab echt einen Schiss. Das ist vorbei. Ja, ich hab schon, ich hab schon. Alles ich gut. Ja, das, das wollte ich auch machen. Das wollte ich jetzt auch machen. Ich kann es hier immer noch nicht rausholen. Ich bin noch draußen, Bro. Ich muss den Weg jetzt wieder finden. Ähm, du kannst doch jetzt schon fliegen. Really? Ich bin jetzt draußen. Das heißt nichts. Oh. Warte. Tatsache. Das heißt nicht. Das heißt nicht. Einfach Topschutz verschwendet. Egal. <lacht> Wen juckt's? So Leute. Und mit Arzeus in unserem Besitz. Ich hol's mal kurz raus. Warum? Zum letzten Mal. Warum ist es so? Winzig. Es ist Gott aller Pokémon und es ist kleiner als ein Mensch. Nicht, The World zeigt dir ja seine Stärke. Ja, S ja, ja. Okay. Oh, das sieht cool aus. Es fliegt. Es macht eine ähnliche Animation wie Skyform Shaman. Das finde ich sehr cool. Ähm, ja. ja Schön im Hyperball gefangen. Passt ja von den Farben. Schwarz, Gelb. Und hi, Bro. Die Attacken ändern. Ähm. <lacht> GeoForfa von. warte, Wait, what? Das war's? Ähm. Also dann wird's. Ich schau ne mal schnell mal an das Urteilkraft. Ich dachte, ich dachte, dachte kann ich Arceus so die Attacken von Dialga Palkia und Giratina erlernen? war das, das ein Band damit, aber, aber sonst ne. Achso, das kann es gar nicht. Das ein Band, aber ah, so hab ich das nicht. verwechselt. <lacht> Mike? Ja? Möchtest du wissen, wann Akios Urteilskraft erlernt? Mhm. Level 100. Ja, Urteilskraft ist ja seine Signature-Attacke und das ist Ding ist Level 80. Also... Schon ein bisschen cringe. Gesehen. So, Max, du weißt, was das heißt, dass ich das Shiny habe. Ich kann jetzt endlich ich wieder... Cringe, ich, ich kann jetzt endlich wieder streamen.